Wir begrüßen euch heute auf der Fuelbox, das ist die sechste Edition, die wir dieses Jahr haben mit 96 Künstlern aus, dem Groß, aus der Großregion, aus Lützebüch. Äh, wir haben eine ganz vielfältige Ausstellung, das hier, weil die Reime alle extra sind. Das ist ein großes Gebäude, das, das ist die Albe Moselle, wo wir das wir dieses Jahr auch kopiert haben, und die auch erst dann, dann, dann verschwindet. Von allen Sparten haben wir heute Künstler von Skulpturen, Mollerei bis Installation bis Foto, alles was dabei. Von allen Sorten, das dass Figi trainiert ist dabei. Es gibt manchmal den Wert, für gucken zu kommen. Und, äh, kann ich könnte auch sehr froh, wenn man viel Besuch kriegt und dass das er heute sieht. Von allen. die Jungen, und auch ganz viele Jungen, das ist ja dabei, die man äh, bei verschiedenen Expositionen rekuperiert. Also ich werde es richtig wünschen, weil ich mir einfach gebeten habe, die Jungen es nur mal eine Plattform zu kriegen, für uh, ihre zu gehen. Und, und das ist sich richtig rentier für die Jungen und die zu weisen und die Mädchen.